354. Ist andere Nummern? Du so ganz dumm gefragt, gerade so. Ich denke nicht. 354 ist die Lösung. Der Raum ist gerade ja nach unten gesagt. Oh. <lacht> oh. Tür. Äh, ja. Auch. Oh. Tschüss. Okay. Zukunft Somon. Okay, ich frage mich vor Reed, wer jetzt gerade anruft habe. Ein Riss im Bild. Nein, da hat das Bild zu Ich weiß ja nicht. Also er verdient ja vieles. Andererseits war der Typ auch echt psychisch am Arsch. Ich weiß nicht, ob er alles verdient. Da ist ein Finger. Ich How should I put it? Final touches. Ah, final touch. Ha. I needed a finger. Chopped it off easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Ach. Ich will es nicht mal fertig machen. Nicht, dass dieses Regal rausreißbar wäre aus der Ma Egal. Okay. Wir ändern mal den Finger. Und jetzt sieht es sehr aus wie auf dem Hauptbild. Mit dem Ganzen hier könnte man sie echt für einen Vampir halten oder so. Die Kiste ist leer, keine Puppen, nichts mehr. Hier schmilzt der Stuhl. Was man in der heutigen Zeit als moderne Kunst verkaufen kann. Dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob diese schwarzen Punkte ein Hinweis sind, dann würden mir noch zwei Bilder fehlen. Aber hier in der Mitte könnte man sicher noch eins hinmachen, denke ich. Wir starten wieder im selben Raum. Diesmal ist ein anderer Raum abgesperrt wieder. Passt auf. Hätte ich der Einladung vielleicht folgen sollen. Ne, ich bin hier richtig. Die Äpfel gehen uns aus. Oh. Das ist ja schade. Ja, wir haben definitiv zu wenig Äpfel hier. Das sehe ich auch so, ja. Once was a man full of passion, but then his wife went out of fashion. Her face was a so mess, he couldn't care less, she hated the man with the passion. Okay. Eine Schublade. Alles verbrannt. Okay, wir gehen in eine Richtung. Verstehe sie jetzt. Das ist seine Frau, wie sie jetzt aussieht, abgesehen von den Ratten. Vielleicht. Alles voller Ratten. Also wenn die Bilder wieder hochgehen, bin ich am Arsch. alles eicher sie heulen kann nicht zurück nein wir gehen weiter Ja. Okay, wir sind wieder am selben. Ich weiß, was passiert mit ihr, deswegen easy. Wir sind am selben Haus. Nur bin ich ihr nicht gefolgt wieder. Sie hat mich nie erwischt. dass es mich dieses etwas töten kann abgeschlossen ah. so Alina wenn du jetzt noch zuschaust dann wissen wir nachher wo es durchgeht weil ja, wie letztes Mal sind wir nach unten gesprungen ich denke, wir werden am selben Ort rauskommen, aber ich glaube, wir werden mehr entdecken. Also, wir sind erstmal nach unten gesprungen, das weiß ich. das das zu fuck, it. wir sind eh schon die ganze dann sind wir einfach hier runtergesprungen. Weißt da unten heult. Das möchte ich heute nicht machen, wenn es nicht nötig ist. Wir kommen tatsächlich im selben Ort raus, okay. Ist... Das sie? Oh Gott. Kann sie uns hören? fixable, right? No, you don't understand her face. Her hands. I. She will be devastated. Er wollte es zuerst sagen. Ich. Das klingt halt assi, deswegen hat er gesagt sie. Kannst du überhaupt noch malen? Jetzt kommt das Luigi Board. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihre Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute an, damit wir die Details verarbeiten. Unsere Nummer ist, aha, ich hoffe bald von Ihnen zu hören. Ich weiß die Nummer nicht mehr. Ich habe es jetzt mal gegoogelt. Aber ich weiß es nicht mehr. Ouija Board, da ist es. Solving the Ouija Board Puzzle. Okay. Also, da gibt es zwei Optionen. Ach so, das ist wahrscheinlich das vom Schrank. Das ist so random. The Numbers appeared on a piece of paper on the wall after running on two lamps. Okay, äh, dafür muss ich die, Kon die Konsole noch auf äh, 31. Oktober stellen und ich glaube, das geht nur in einem Hauptraum drin. Aber man kann auch God eingeben. Ich probier's es mal, ob das jetzt geht. Wäre natürlich lustig. Okay. Also ich habe die Nummern aus dem Ding, das ist 363, 853, die stand ja auf dem Zettel noch und jetzt 354 von dem Zettel. Ja. Ach, wie glücklich die noch sind. Ja, Cthulhu wäre jetzt cool gewesen, wenn es klappt. Aber ich glaube, wir gehen jetzt nur ein Easter Track im Hauptmenü, basically. Könnten wir Vergess ich immer. Zur Gewohnheit. Notiz. Auf ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, es ist es Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann, wundervoll sensibel. Jetzt stehe ich nur noch auf einen seltsamen... Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich schon nur um seine Bilder schert. als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half, sie tut es nicht mehr. Ja, Digga, du bist verkackt. Ich muss sowas so spontan sagen. Du hast hart verkackt. Das hat was gemacht, dass ich nach dem Schreien in den Kind gerannt bin. diese Bilder immer noch extrem krass. Guck mal, guck mal. Und gibt's hier verbucht, Krebs des Hauses, feiliger Gestank, oh Gott, die Geräusche. Wieder Wie viele Rattenbilder hat denn der gemacht, dass ich meine Trophäe nicht kriege dafür? Von hier schauen wir nirgendwo hin. Aber war das nicht seine Tauchding? Ich möchte hier nie begegnen. Okay, weiter ist das, komme ich nicht. Außer ich würde es nochmal probieren. Ich glaube, dann komme ich hin. Aber ich lasse es jetzt mal. Bist du auf? What is taking so long? Open this fucking door. I need to go. Open up. Hell is hell is Oh God. No. No. No, no, no, no, no, no, What have you done? No. Step so small. Oh, ich schaue, dass es zu geheim ist. Okay. Ich glaube, ich muss bis zu ihr durchkommen. Ich glaube mein R2 ist ein bisschen am Arsch. nicht, let's go. Mir dachte ich echt, das ist das Ende. Aber es geht noch weiter. Aber es klang halt so echt endlich, dass er sich vielleicht getötet hat oder so jetzt. Nee, nee. Ich dachte echt jetzt mit dieser Musik um so Credit Rolls und Let's Go. Aber er ist wieder in seiner Kunstwelt, nicht in der echten Welt. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work, art and the artist. ...needed an audience, a critical eye on things, I knew what I had to do, I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Ja, wie man es Grün ist es auf jeden Fall, ja. zuerst auf CLC. Aber ja, danke. Es geht nicht mehr lange. Viel Spaß. Ja, ich glaube, wir dürfen hier nicht. Das Bild für beenden. Ich glaube, die hat da keine Freude dran. So mühsam. So, da ist einer. Müssen wir den jetzt einfach zurückbringen? Ja, anscheinend schon. In das war ich. Ne, das ist ja noch. ist so geil, so geil gemacht. Ach, da oben liegt er ja. Warte mal kurz. Zwei Steine, ich hoffe das waren alle. Ja, scheint so. Sehr gut. Oh. Cool. Vielleicht nicht unbedingt so gut, wenn ich jetzt das, die Welt so anschauen kann. Oh, da ist die Küche. Das sind Bilder von ihm, die verbrannt werden, so wie es aussieht. Was das? Ich hab nur einen gefunden, ich weiß nicht. Ja, anscheinend, irgendwas ist passiert. Du gerade bewegt. da nicht mehr rein. Komm so, weg, ich glaube das ist gespannter. Wir trippen gerade durch die Welt. Sind da? Yes, that's it. <laughs> It's beautiful, perfect, just like I always imagined. What? What is this? I don't understand. <laughs> no. Stop it! Please. It was so close. This time, I almost had it. Ah! Didn't come off. Oh. Scheiße, und wieder ein Fail. Anscheinend. Ist das, wie sie jetzt aussieht? Ein Auge weniger, kaum noch Haare. Und so viele Versuche. Ach du Scheiße. <lacht> Aber ich habe das True-Ending immer noch nicht geschafft. Anscheinend. Warte, wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht fertig. alles leer. Die Musik genial wie immer, ganz ehrlich, die Musik ist traumhaft. Das ist... Da lag das Bild, das wir reingeworfen haben. Das liegt nicht mehr da. Die Bilder sind. Sehen... Okay, sie ein bisschen. Aber die sehen gut aus. Das ist halt. Von der Verbrennung. Ja, das gehört dazu. So sah sie vielleicht vorhin aus. So nachher. Und er hat das alles falsch wahrgenommen. Und dieses Bild, das er zuletzt gemalt hat, das existiert gar nicht. So wie es aussieht. Oder. oder oh, das ist weg. Weg, weil sie es geholt hat? Weg, weil er es verkauft hat? Oder weg, weil irgendwas anderes damit passiert ist. Okay, das ist verdammt geil. Das sind die Entwickler hier, die sich so Alles klar. Das ist verdammt cool gemacht. Da glitzert was. Einschlüsse. Liebste Gemahlin, ich weiß, dass die letzten Monate verheerend gewesen sind. Ich weiß, dass ich unterstützender hätte sein sollen, fürsorglicher Selbstloser. Ich kann einige der Dinge, die du mir zu mir gesagt hast, immer noch nicht glauben. Sorry. <lacht> Wahrscheinlich war ich einfach nie dazu bestimmt, ein großartiger Ehemann oder Vater zu sein. Ich dachte, dass ich ein großartiger Künstler sein könnte, aber auch dieser Traum ist ausgeträumt. In seiner Abwesenheit werde ich mein Bestes geben, um dich mit all der Liebe und dem Mitgefühl zu behandeln, die du verdienst. Du bist die Liebe meines Lebens und meine Muße. Aber du wirst diesen Brief niemals lesen. Es tut mir so leid. Also Bereuter... Hinter dieser Wand ist kein Telefon und keine Tür, die uns nach oben bringt, so wie es aussieht. Aber das Bild ist trotzdem zerstört. Hier ist eine Hitbox. Strange. Okay, egal. Vielleicht ist da was, was ich nicht freigeschaltet habe. Ich don't know. Es ist so komisch, dieses Haus jetzt so zu sehen, ohne. mit der machen? Ohne irgendwelche Monster. Eins? Ja, das sieht schon wieder besser aus. Ich muss ein bisschen mit der Helligkeit spielen, mal gucken. Das ist immer noch zu. Jemand letztes mal auf zu. Das Grammophon zerstörte Pets Okay. Mal gucken. Jetzt gerade, wo ich am Ende bin. Bitte sag mir jetzt bitte nicht, dass du da nicht gespeichert hast. Gucken, weil ich heute einen Test machen musste, muss ich kurz gucken, ob ich das Resultat schon habe. Also nicht von mir aus, mein Chef wollte das, deswegen muss ich kurz gucken, dass ich ihm das Resultat schon schicken kann schon mal. Oh nein. Ihr Resultat folgt. Nice. Komm noch. Bitte. Bitte. Wenn ich nur das letzte Haus nochmal machen muss. Ähm. Okay, ich guck mal ganz kurz was. Bei laut meinem Ding bin ich jetzt offline. Okay, das ist lustig, mein... Ich muss alles nochmal machen. Okay, ich schmeiß kurz Recordings aus. Lustig ist, alles funktioniert. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, es hat sich nur kurz aufgehend gehabt. Äh, ja, also, Recording, wir sehen uns gleich wieder. Okay, also, ich hab's gerade im Stream erklärt, sorry nochmal. Für mich als Hinweis ist, wir starten vor dieser Tür, wenn die Katze fertig ist. er schmeißt das Bild rein. Rechts neben diese Lampe, wo kein Bild mehr liegt. Für mich sind das diese zwei Hinweise, dass dieser Raum dasselbe ist, wie der Raum, wo wir das Bild reingeworfen haben. Hier war doch irgendwo eine Notiz drin. Oder war die nicht hier? Ich dachte, hier war was. Gleich auch nicht. Alright, also. Dann... Hier war eine Notiz, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob abgeschlossene Räume heißt, dass wir nicht alles entdeckt haben. Oder ob diese Räume abgeschlossen sein müssen. Hier war nichts. nur ein zerstörter Raum, hier war abgeschlossen, da lag das Creators Buch. Das lass mal einfach laufen, ich guck mal, ob es die, die Endlos waren, weil die Bilder sind echt cool. Okay. Ist <lacht> okay. Also ganz ehrlich, ah, wir kommen Ende. okay. Es sieht verdammt geil aus, dass man so eine Credits einbaut. Das feiere ich. Das Basement. Wir sind fertig mit dem Horror eigentlich, soweit ich weiß. Es wird nichts mehr passieren, aber... Trotzdem fühlt es sich nicht richtig an. Und wir haben immer noch einen Schlüssel für den Raum. Ich weiß nicht für welchen. Für den. Den Schlüssel für dieses Zimmer legt sie. wollte den Rest noch anschauen, aber okay. Das alles Hat er sich das alles nur eingebildet? Ich glaube nicht. Er hat diese Bilder gemalt. Er hat diese Briefe erhalten. Er hat diese ganzen Briefe geschrieben, erhalten. Diesen Wahnsinn. Sein Kind ist im Kinderheim. Wir haben Zeitungsausschnitte davon. Er hat es gemalt. Was gibt Komm, mal, Kreis, okay. Bring es zu Ende. Ich glaube, bring es zu Ende ist New Game Plus. Dass man so mit den Hinweisen startet, aber dann halt nochmal andere Wege gehen kann. Eventuell andere Hinweise findet. Was ich jetzt nicht machen werde, by the way. Ich will jetzt nur gucken. Weil wenn der Schrank links wieder abgeschlossen ist mit den sechs Hinweisen, die wir haben, dann ist es New Game Plus. Aber wir haben der Kapitelwahl. Ja, wir sind wieder bei Null. Ja. Inheritance des DLC kommt. Wir haben keinen Bring es zu Ende, lol. Okay. Aber das wär's dann erstmal mit Layers of Fear. Danke fürs Zuschauen. Auf euch hat das Projekt gefallen. <lacht> ähm, nächstes Mal geht es dann weiter mit Inheritance mit dem DLC. Ist glaube ich nur eine da drin. Ja und die Avatare, die man haben kann. Ja, äh, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Es war echt cool. Ich, wie gesagt, ich habe schon gespielt den ersten Teil jetzt ohne DLCs Season nichts. Also, es wird auf jeden Fall noch was geben von mir mit diesem Projekt. Von uns dann. Lina wird mit mitspielen. Ich will eigentlich gucken, was da noch so drin ist. Genau, deine Designs, ein Artikel. Das ist der, den ich hier habe auch. Also, ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!